Unterm Kreuz von Alois Albrecht Nicht auf allen Wegen, die wir gehen, lässt sich tanzen. Unterm Kreuz lässt sich nicht tanzen. Unterm Kreuz, da stolpern wir. Da wird unser Leben Kreuzweg, da sind wir am toten Punkt. Langsam wieder Tritt fassen, das bedeutet überleben. Nicht auf allen Wegen, die wir gehen, lässt sich lachen. Unterm Kreuz lässt sich nicht lachen. Unterm Kreuz, da weinen wir. Da wird unser Leben Kreuzweg, da sind wir am toten Punkt. Langsam wieder sich zu finden, das bedeutet überleben. Nicht auf allen Wegen, die wir gehen, lässt sich singen. Unterm Kreuz lässt sich nicht singen. Unterm Kreuz, da schreien wir. Da wird unser Leben Kreuzweg, da sind wir am toten Punkt. Langsam beten wieder lernen, das bedeutet Überleben. Nicht auf allen Wegen, die wir gehen, lässt sich feiern. Unterm Kreuz lässt sich nicht feiern. Unterm Kreuz, da leiden wir. Da wird unser Leben Kreuzweg. Da sind wir am toten Punkt. Langsam wieder selbst zu handeln, das bedeutet Überleben. Nicht auf allen Wegen, die wir gehen, lässt sich siegen. Unterm Kreuz lässt sich nicht siegen. Unterm Kreuz, da fallen wir. Da wird unser Leben Kreuzweg, da sind wir am toten Punkt. Langsam wieder aufzustehen, das bedeutet überleben.